Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute mal wieder Warzone zusammen mit Recakes. Die Aufnahmen sind ein bisschen älter, sie sind, wie ihr vielleicht merkt, aus dem Halloween-Event. Aber es war ziemlich witzig, zum Schluss haben wir auch noch einen Amerikaner, denke ich mal, gefunden. Was ein bisschen komisch ist, weil wir auf europäischen Servern spielen, aber hat sich zumindest so angehört. Und viel Spaß. Okay, oben ist mindestens einer. Auf dem Dach. Um, ich äh, ich lande bei dem Tower. Ich gehe zur Feuerwehr. Ja, meine ich ja. Äh, ich gehe unten bei der Feuerwehr rein. Ungeplant, aber... Ah! Okay, dann ne? Ich habe gerade irgend irgendeine... Ke äh, ja, ich habe den Loot hab gefunden. Dann, also ich hatte den... Ich hatte den äh, Dingens aufgemacht. Ich glaub man muss nur eine Kiste jeweils öffnen. Bei den Spots. Das reicht schon. Das hey, hinter mir ist ein Zombie-Gebiet. Digga, was soll das denn? Man hört ihn nicht. Eigentlich ja schon. Ja, aber wenn du in einem Gunfight drin bist, dann kannst du Sch Zombie schlecht wahrnehmen. Hä? Hey, downed! Was macht er da, Alter? Hinter mir! Ein Zombie! Ich, Hä? Ich hab nicht mal geschossen und hab ihn nicht gehört. Okay, ich verstehe dich. Ich gewonnen das hin, ich gewonnen das hin. Ich kann nicht mal mehr da oh Ähm... Was gibt's noch? Äh, wo, wo sind wir denn jetzt Ich gehe ab, ich gehe Richtung Airport. So, wir sind jetzt hier die Spritzen da hinten. Eine Spritze. Zwei Spritzen. Bin wieder drin. Da kannst du hier unten mittlerweile rein? Geil. Hessen Swen hat man hier schon immer rein? <lacht> ich bin lost. sag bitte, hier ist irgendwo. Hier ist eine Bounty Mission. Bist du äh, ein Zombie oder bist du noch normal? normal ich Mensch. Okay, ich komme zu dir mit dem Auto. Okay, gut. Da drauf ist auch noch eine Kiste. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Da ist schon, ein, da ist schon einiges gelootet. Fuck. Der Asoziale. Das ist ein Zombie. Hinten. Da ist auch noch ein Enemy. Hab äh, Team wiped. Da hinten ist auch noch ein Zombie. Den versuche ich wegzuschnappen. Hat einen Hit, Schade. habe ich nicht komplett. Also hier ist gelootet schon. Da unten äh, läuft was. Der ist hier hochgejumpt. Äh, ist er gar nicht. Der ist da unten noch irgendwo. Oder? Also hier war irgendwo ein Zombie. Hinter uns. Ähm. Just freaking... Zombie behind us. Hilf! Ah. Ja. Habe ihn fast aus der Luft geholt. Hilfe, Zombie. Hast du ihn? Schön. Ja. Äh, ich, ich lauf mal hier hinten weiter. Vielleicht ist ja hier noch ein Chestding du. Oh, das ist ein Long Range SMG. Noch eins. Oh, hier Goldenes. Alruk. Chest ist... Du warst hier hinten schon, ne? Hier ist noch eine Legendary Chest. Beziehungsweise war. Oh Gott! Ich habe mir den Kopf gestoßen hier. Ach, der Drecksbrücke. Hier raus oder so? Boneyard? Warte. Da ist auch. Das sollte auch irgendwo ein Chest sein. Da vorne gehen wir raus hier. Okay. Raus. Wir sind sehr weit aus der Zone gefahren, aber egal. Das könnte eine Chance für uns sein, dass hier niemand ist. Ja, so weit sind wir halt nicht aus der Zone, raus. Okay, das hat uns jetzt nichts gebracht. Special Money. Hinter uns sind Gunfights. Wir brauchen halt eine Legendary Chest. Ach, brauchen wir? Ja, ich glaube, in den Legendary Chest sollte sowas immer drin sein. Hier ist schon gelootet. Ich gehe mal hier in dieses größere Gebäude rein. Obwohl diese Zone jetzt. Ich höre was. Also eine Chest. Hier ist noch eine. Ja, hab. Ne, gar nicht. Hey. Doch! Ja! Nice. Gut, ab in die Zone. Also immer, immer wenn der Konfetti rauskommt, hast du's. Da vorne ist noch eine Chest. Hast du? Ja. Yeah. Nice. Uh. Okay, wir sind in der Zone, das ist gut. Boah, die hat eklig. Die ist so langsam wieder, die Scheißhalle ja, Es ist so eklig. Okay, ich schieb mir kurz die zwei Platten nach. Äh, wir werden, glaube ich, gestern. Uh. Ne? Digga, sneak doch nicht so fett. Wo denn? Wo? Wo? Uh, bitte. Ich weiß es nicht. Ah, Zombie! Hä? Äh? Ich hab ihn. Ich kann ihn nicht schlagen! Ich habe einen und Ich kann ihn nicht schlagen! Das ist doch Kacke! Ich bin wieder da. Hier oben jemanden Nee. Ich kann ich auch nicht kaufen. Zurück. Das Deutsch ist da. Als wenn der jetzt auf einmal Prezi auf mich kommt. Also verarschen kann ich mich selber. Hier hackt doch jemand. Random Prezi auf mich. Natürlich, Digga. Oh, der Mond sieht fresh aus. <lacht> Als hätte ich so noch nie einen Mond gesehen. Oh, oh der Mond sieht fresh aus. Fein, K ist halt keine Long Range Sniper. Wer bist du denn? Ja, servus. <lacht> Wie da reinspringen. Zwei Minuten. Ich glaub, sie schafft das noch, die Zone? Die nächste? Wobei so, Gas ist, Gas closed jetzt erst in. Yes, close in. Digga. Ich will einen Long Range Sniper haben und nicht so einen Dreckteil. Ich lad mal nach. Komm Team Revive, ich will den Team Revive haben und dann kriege ich 3.000 Dollar Geld, Money. <lacht> Der Kontostand erhöht sich. Nein, beweg dich, beweg dich. Ich konnte... Wieso sneak der? Ich hab nicht ansatzweise Kreis gedrückt. Okay, ich bin jetzt Zombie. Hä? Du Opfer. Dich töte ich. Was? Ich bin einfach vor ihm aufgeklatscht. <lacht> Nein. Wir versuchen mal den anderen Modus. Oh, er ist an me. Ja, <lacht> yeah, Bitch. Tap dance, Motherfucker. Oh, shit. And we saw another team shooting at us, what the fuck? Oh no, he came up on us! Oh... That's some bullshit, bro. That's another team might come up on you, bro. I don't know where. Oh shit! Yeah, right there. Yeah, I told you. Good shit. Nah, stretch his ass. Go put a bullet in his. All right, now move. Yeah, there you go. Didn't even show up, did he? Hmm. I don't see anybody. Oh shit. Oh damn. Like how do I miss the shots? Wha Okay. Oh, yeah he had another dude shoot in front of that. I didn't see oh, it. Oh I still got the gulag. Oh, Shotgun, the objective. I think he He thought he thought I didn't see him. What are Oh, no you located. Close, what the hell? He's right there, bro, like behind the tree. Oh, yeah. shit. Shoot him in his fucking leg! <laughs> oh, oh damn! Oh, he's up now! Oh, that the motherfucker! Behind him. Somebody shoot in the front. Yeah. Like yeah, he's so freaking low. But I'm also low on ammo. Oh fuck bro, you just might- made... I have- to... Oh you're fucked. Yeah no.